Die herzlose FDP-Fraktion verhindert die Kindergrundsicherung und damit, dass die Kinder, die am dringendsten Hilfe brauchen, sie auch bekommen. Aber stimmt das? Ich bin Martin und werde heute mal mit ein paar Mythen rund um die Kindergrundsicherung aufräumen. Jetzt bei die Bank. Mythos Nummer eins: Die FDP-Fraktion will gar keine Kindergrundsicherung. Wie kommt man auf die Idee, dass ausgerechnet die FDP-Fraktion gut finden sollte, dass ausgerechnet arme Kinder im Behördendschungel verloren gehen? Bisher ist es zum Beispiel so, dass der Kinderzuschlag nur ungefähr bei einem Drittel der Kinder ankommt, die einen Anspruch drauf haben. Beim Bildungs- und Teilhabepaket ist es sogar noch schlechter. Das sind aber zentrale Leistungen, die neue Chancen für Kinder schaffen würden. Mehr Chancen für mehr Kinder schaffen wir mit dem Kinderschancenportal, das wir schon im letzten Herbst vorgeschlagen haben. Das muss jetzt endlich kommen. Eine Website, auf der zentral Bildungsangebote, Klassenfahrten oder der Beitrag zum Sportverein übernommen werden können. Wir werden aus vielen Leistungen, die bei verschiedenen Behörden bearbeitet werden, eine machen mit einem zentralen Ansprechpartner. Mythos 2. Die FDP-Fraktion steht auf der Bremse, weil sie kein Geld ausgeben will für Sozialleistungen. Auch das ist falsch. Heute geben wir ungefähr 1,1 Billionen Euro für Sozialleistungen aus, sehen aber trotzdem, dass sie häufig nicht ankommen. Das ist also die zentrale Aufgabe. Bei der Kindergrundsicherung ist es so, dass alle Bausteine, aus denen sie entstehen wird, zum 1. Januar deutlich erhöht wurden, nämlich um 7 Milliarden Euro. Und damit ist eine Grundlage, mit der man arbeiten kann, echt gut geschaffen. Das sind zum Beispiel das Kindergeld, der Kinderzuschlag, der Kindersofortzuschlag und die Regelsätze im Bürgergeld und im SGB 12. Wir stehen auf keiner Bremse, sondern eigentlich geben wir tatsächlich Dampf. Von uns aus kann man Teile der Kindergrundsicherung schon fortziehen, wie zum Beispiel das Kinderchancenportal oder andere Familienleistungen endlich digitalisieren, wie das zum Beispiel mit dem Projekt ELFE in Bremen schon super gelungen ist. Mythos Nummer drei, der FDP-Fraktion sind arme Menschen doch eh total egal. Armut und besonders Armut bei Kindern bedeutet viel mehr als einfach nur fehlendes Geld. Es bedeutet auch, dass Chancen fehlen, dass Teilhabemöglichkeiten in der Gesellschaft fehlen und dass es schwieriger ist, an die Bildungschancen zu kommen, die Kinder eigentlich brauchen. Da sitzen wir an und da ist unser Armutsbegriff eigentlich noch viel umfassender als der von anderen. Armut heißt nämlich auch, schlechtere Chancen auf Bildung, schlechtere Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe und schlechtere Chancen, das Vorhaben Ich rette die Welt umzusetzen. Unser Versprechen heißt, beim Schulausflug bist du dabei und beim Fußball wirst du aufgestellt, wenn dein Talent es will und nicht der Geldbeutel deiner Eltern. Und das ist noch nicht alles, was wir für junge Menschen tun. Wir setzen uns an für bessere Qualität in Schule und Kita, für Kinderrechte im Grundgesetz und für ein Wahlalter ab 16. Ihr seht, wir haben schon viel gemacht, um Kinderarmut zu bekämpfen. Wir haben die Leistungen, aus denen die Kindergrundsicherung entstehen wird, erhöht. Und jetzt geht es darum, dass wir sie auch gut machen. Das wird ein Haufen Arbeit. Ich kann es kaum erwarten, damit endlich anzufangen.